Hey Leute, willkommen zurück zu Popel mit Zucker mit Sword Online Hollow Realization und wir müssen zum dritten Euro-Boast. mal hier. Ich glaube, dieses DLC ist gar nicht so lange. Wieso habe ich mich immer noch <lacht> Ich weiß nicht, wieso ich das nie gespielt habe. Zeitlich glaube ich immer. Die Woa Star-Festung. Okay, wir haben noch recht viel Map offen eigentlich. Wir kommen ja zur Singularität, das ist klar. Aber die Wurstar-Stoff, wie hieß das noch? festung und Isthona-Wüstenpalast sowie das Dai-Tempel sind alle noch nicht offen. Wir haben noch einiges zu tun. Trotz allem. Ah, wir sind ja hier, um Tia zu befreien. Also geben wir uns Mühe. Ich habe mich nur kurz hingestellt, um ein bisschen die AP zu heilen und so Deswegen Ging es nicht sofort direkt weiter, aber... Dieses Monster hat definitiv Wachdienst, ja... Ich muss es ausschalten, wenn ich in diesen Ouroboros-Korridor will. Dieses Ding ist Tank, ist Fuck wieder. Dass dann aber diesen ekligen Damage hin jetzt raushauen, äh, raushauen kann auf einmal. Ach schon ein bisschen Damage. Mell, was machst du da? so, es ist die immer mit Schild, äh, mit Schild Range so. Das Schild Range ist echt riesig, wie das ist super geil. mal runter zum Früh. Sehen das Problem, ich habe halt nicht so einen Damage Output für den, also für allgemein diese Enemies und wir kriegen nur noch diese Enemies rein. Ich müsste halt einen, äh, nicht einen Rapier nehmen, nicht mal ein Rapier brauchen. Brauch ich einen Knüppel? Ich, ich habe ja einen Knüppel. Aber ich glaube, der ist Kacke, ne? Also für mich ist er Kacke. Ja, es ist ein. Äh, Damage Output wird höher sein, aber das ist Live und alles geht runter. Nicht so meine Waffe. Siehst du gar nicht bei uns? Bist du wieder nach hinten gelaufen? Nee, da Ah, das habe ich gelesen. Ja, das war das Komische. Mehr Feinde? Jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ah, der Unmöglich, er heilt sich. Das schaffe ich im Moment nicht. Rückzug. Doch, schaffen mal. Okay, das habe ich gelesen. Es gibt jetzt keinen Questmarker, das war ein bisschen dumm. Wir müssen aber sofort wieder rein. Von wegen das schaffe ich im Moment nicht. Wir müssen rein. Wenn es so weiter. Wenn es sich weiterhin so regeneriert, werde ich es nie besiegen. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Soldaten mit der Regeneration in Verbindung stehen. Halt. Was wenn der Ruf nach Verstärkung etwas im Tor des Oriboros-Krodos verändert hat? Ich sollte zurück zu dem Golem gehen. Ja, toll. <lacht> Kirito. Ey, also. Story Plot 101. Voll im Griff, der Junge. Echt, also. Also, so eine Strategie kann man an sich halt nicht im Kampf übernehmen. Das muss man zuerst machen, wenn man rausgelaufen ist. Kirito ist echt an nicht anpassungsfähig für Kämpfe. In jedem anderen Spiel muss man sich mit Battle halt mal auf was Neues einstellen können. Und dazu gehören auch zwei Phasenkämpfe von Gegnern. Da sollte Kirito nach dem Anime ja eigentlich auch klarkommen mit. Das Monster hat sich aus also selbst gehalten, mit der Energie aus Umgebung um den Marsch zu blasen. Ja, jetzt mal wir fertig. Nachdem die Soldaten zerstört werden, kann der Golem seine Kraft nicht mehr verstärken. Zerstören diesmal endgültig. Ja, aber vorhin waren ja auch keine Gegner da. Also die einfach so aus der Luft absorbiert. Seine Heilfähigkeit ist deaktiviert. Zeit, in letzte Ruhe zu finden, Monster. Ganz ehrlich, ne. Aber ich find's cool, dass ein Katzi ich glaube, das sage ich sonst auch schon. dass in der Katzin drin Silikon so ihre Waffen haben, wie ich sie eingestellt habe. Finde ich voll sympathisch. Ja, während der Eclipse kann ich halt nicht ausweichen. Ja, wir müssen den halt mega drangsalieren. Das ist voll mühsam. Aber wir haben kein Zeitlimit unten rechts zum Glück. Wenn da 5 Minuten stehen würde, würde ich echt kriegen. Ich weiß nicht, wie schnell ich den in 5 Minuten klein kann. Oh nein, mein Controller ist so leer. Oh oh. Okay, ich bin sein Main Target, damit kann ich leben. wir halt kommen ep mäßig recht gut vor in Ich habe einfach das Gefühl, die Gegner geben so 10.000 ep. Äh, 10.000 wäre schön, so 500 ep oder so. Ich würde 10 sagen. 10 ist ein bisschen wenig. Das ist ja 500 ep oder so und das heißt ich muss trotzdem 200 bis 300 Gegner mashen für ein Level ab. Und das ist okay, wenn sie unterlevelt werden, aber teilweise... Okay. Müssen drei Hau, dreimal Hits geben, dann sind sie auch tot, aber. Das ist halt ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch hier nur 2500 EP. Ich kann es nicht mehr brauchen. Er ist erledigt. Endlich! Ja, endlich! Und jetzt zum Ouroboros-Korridor. Dürfen wir jetzt rein? Ja, mal. Ja, eben auch der Killer hat einfach 2200 gebracht. Das heißt, ich habe durch diesen ganzen Kampf 500 gekriegt. Äh, 5000 gekriegt. Aber das für einen Boss, wohlgemerkt. Ein Boss. Also 5 bis 6k für einen ganz verdammten Boss, Alter. Das ist einfach zu wenig. Also, ja, doch, 5000 etwa. Es ist aber zu wenig, Entschuldigung. Also, hier ein EP-Farming-System wäre noch ganz gescheit gewesen. Ähm ich verstehe es, man soll nicht komplett über überlevelt reinkommen. Wir sind eh schon verdammt stark für die meisten Gegner, wenn sie in der Main-Story sind. Für Side-Story-Bosse müssen man einfach ewig grinden. Oder halt mehr Equip holen, die ist gut. Und das habe ich nicht, also lasse ich sein. Äh, ich gehe mal oben durch. Wenn hier, oben, wenn hier unten rechts nach das Gate ist, dann muss ich halt woanders hin. Mama. Hier ist das Gate, okay, dann gehen wir zuerst noch... Da unten war noch ein Weg. Oder war das nur diese Sackgasse hier? Ne, hier unten ist ein Weg, okay. Dachte gerade schon, ich hätte irgendwie ganz komisch geschaut. <lacht> kurz ein Instant Regen. Ich muss kurz raus, ich. Sorry, weil ich will nicht unbedingt zu so laut. Ich kann es nicht immer muten, weil es immer wieder kommt. Ich weiß nicht, was immer los ist, aber. Ich probier's zu muten. Ja, ich muss da Ist noch eine Schatzkiste. Ein neues Kanteralla. Doch, die sind handelbar. Ich kann die weggeben. Nä, naja, dann nehme ich auch. Okay, ich nehme 3000 Live weg. Aber ich bewege mich nur ein bisschen schneller. Das lohnt sich nicht. Ich frage mich, ob ich die Dungeon mehrfach machen kann, weil, wenn das sagt, das sind die jedes Mal random generiert, dann. Das lohnt sich ja nicht, wenn man den Dungeon einmalig betreten kann. Dann würde sich ein Randomizer nicht lohnen. Aber wenn ich danach irgendwann später nochmal sagen kann, ich gehe jetzt in Ebene 3 rein oder so. Ohne Wächter jedes Mal Weil dann würde ich es auch machen das Portal. Ja, diese Kackzecken geben halt wirklich nichts. Das ist klar. 300 EP. dafür müsste ich so viel töten, oder mit es von hier. 500 dp, ja toll. Ein von diesen Viechern müsste ich 2 geben 1000, dann sind es 200 für 100.000, ja 200.000. 220 tüten oder sowas. Geht eigentlich noch, 220 g natürlich. Ich mir jetzt gerade viele Höhe ausprobiert. Will ich trotzdem nicht! Das heißt, ich muss für 220 Enemies einfach nur kreis spammen. Äh, 4 spammen. Aber ich könnte halt Materialien farmen damit. Targeting, die kann nichts, wenn er nicht zieht. Ich kenne das Layout noch, von diesen Maps. Also die Designs von dieser Stage, ich weiß aber nicht mehr welche. Ich, ich glaube das sind wir auf dem Weg zu Arceus gewesen, also dem Gegner Ich sagte immer Arceus, aber es ist kein Arceus natürlich. Logischerweise. Ich kann auch gucken, wo ich die Items für Kilito farmen könnte, aber ne. Okay, da waren wir jetzt. Ich gehe mal kurz nach unten zuerst. Ich glaube von da Nee, von da komme ich nicht. Aber hier ist nichts. Schneller hier drin. Ich nehme mal keinen Speed Potion. Sonst habe ich schon wieder keine mehr. Nice, ausgewichen. Gebet des Cherubs. Da ist das Gate, da ist aber noch eine Kiste. Ja, sobald also ich anfange zu kämpfen, wir haben einfach alles kaputt hier. So, da haben wir das auch schon wieder erledigt. Wie lange sind wir denn drin? 20 Minuten! Ja gut, dann machen wir weiter. Also ich rede natürlich die ganze Zeit in den letzten Folgen von äh, Twitch und so. Aber natürlich gibt es das Ganze auch auf YouTube mit Zuckerpopel Live. Einfach mal so nebenbei. Ist unten verlinkt. Könnt ihr nachschauen, wenn ihr wollt. Woo, geblieben! Okay, der DPS ist echt. Bei der Geschwindigkeit geschickt, ich das alles ist besser. Ne, ich bin leben. Na, hier nehme ich jetzt wirklich die Phantom. Doch, nein, wir bleiben bei Phantom. So, fertig. Schön verlockend, so viel Leben zu haben, aber nee, das lohnt sich nicht, weil ich alle anderen Sachen verliere. Ich weiß nicht, was ich Geschicklichkeit brauche und so, aber. Wie ich das? Na, es reinst schon. Aber nee, nee, wir lassen es so wie es ist. Da ist das Gate, dann heißt es, da hinten ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Da oben wahrscheinlich noch eine Truhe versteckt. Ich habe manchmal komplett die Map verloren schon. Ich hoffe, dass ich nicht Kreise laufe. Ja, ich brauche den und den. Ja, hier ist nix. Oh, ne, hier bin ich garantiert noch nicht hochgelaufen, weil ich finde die Viecher voll toll. Die hätte ich gemerkt. Von hinten, du Backfisch. Mach mal, das geht ist weiter vorne. Nein, hier. Kann ich denn diesen Baum hoch? Yeah. Aber nicht ganz. Verständlich, irgendwann mitzustellen. Ebene 4. Ich glaube, 4 Ebenen hatten es, wenn ich es richtig habe. Sie sollten gleich am Ende sein, langsam mal. Okay, vielleicht fünf Ebenen. Aber hey, wir kommen gut voran. Ich bin gerade recht happy damit. Wir gehen mal nach links durch. Kann sein, wenn ich da schon was finde, dass ich dann zurückkommen muss, aber egal. Dieses ganze geglitschte sieht so komisch aus, jedes Mal beim Schreiben. Also die Texte unten. Kurz random. Ah, wir sind wieder bei dem Pflanzenessen, Natürlich. Da müsste eine Kiste versteckt sein. Da sehe ich sie schon. Ah oh, du du Visionsschmetterling des Kaffee zensierten Grauen verdammte Scheiße Tornado! Na, jetzt kann ich nicht mehr mashen, okay. Hey, du hast dein Target Schlüssel, Schlüssel. Ja gut, das heißt der Ausgang ist hier. Ja, da hinten ist er. Aber ich glaube, das war schon die ganze Map. Kann das sein? Ja. Mal schauen, ob wir hier noch angegriffen werden. Wahrscheinlich von diesem Typen hast sicher. Wobei, je nachdem, bin ich schnell genug? Jawoll. Hätte das sein können. Aber nee, da wollte mich nicht. Oh, wir sind noch nicht oben. Oh, ich dachte, wir sind gleich oben. Okay. Key oder Item? Item. Okay, schon wieder eine Kapitulation. Wieso habe ich jetzt wieder so viel Leben? Das checke ich nicht. Aber wir nehmen die Kapitulation auf jeden Fall. Das verstehe ich jetzt gerade... Okay, jetzt habe ich noch 150k, okay, da, von mir aus, dann habe ich 150k. Ist das so ein Hidden Item Bonus, wenn ich das selbe Set nehme? Okay, das ist direkt ein Item, dann hole ich das mal kurz. Weil hier geht es eh nicht weiter. Wir gehen danach links nach oben. Schauen. Die Truhe müsste irgendwo hier sein. Ah, wahrscheinlich ja genau. Ja, mit so vielen Monstern kommt man natürlich schneller auf die 200 Level. Äh, auf die zwei Level-Ups. Die ich jetzt schon hatte. Wir sind jetzt alle Level ab, wenigstens schon. Schwerter weg, können laufen. Der dash ist so geil, wenn ich die Schwerter draus habe, halt. Auch wenn er gar nicht kämpft. Da ist kein Gate. Ich habe auf jeden Fall den Key schon mal. Das, das müsste da hinten sein, jawohl. Ja, das kann man wirklich nicht übersehen. Boss, Boss, Boss, komm, komm. Jawohl. Ein Boss, dem ich kein Damage mache. Nice. Ich so. Eclipse! Ausweichen. Und spam. Jetzt steht Asna eigentlich noch da hinten. Nein, aber die werden nicht kämpfen. Ne? Gut, den Puls, damit er geschockt ist und dann wieder weiter. Ach, ich möchte einfach doof scheiße Ja, hier ist halt. Deswegen meinte ich Rapid Fire, dass ich einfach X drücken. äh, 4 drücken können und das Bam ist halt schon viel angenehmer gerade. Tja. haben wir das auch geklärt. Verdammt Spam-Mission hier. mir Zeit. Ich weiß nicht mal wie lange, vielleicht 10 Minuten. <lacht> Weil die 5 Minuten Dinger waren schon einmal reset. Also sicher, wahrscheinlich 10 Minuten etwa. Nummer 3 von 4. Ist genau das, was ich gesucht habe. Nichts hier weg, natürlich. Kirito, Killer. So, es kommt noch Nummer 4. Das ist der letzte, den wir heute machen, wahrscheinlich. Und dann geht es nächstes Mal weiter. So, Ouroboros Tor Nummer 4 geht auf. Ja, wenn es nochmal so einen Mash-Boss gibt, dann schneide ich mir. Ist mir auch einfach zu blöde, halt, das Ganze. Durchzumaschen, durchgehend. Ich habe äh, ganz kurz hier was gewechselt. Weil der Spannungsangriff aus irgendeinem Grund am meisten Damage macht. Kann sein, dass sich das bei einem anderen Boss ändert, aber hier bei diesem Boss war es so. Dein Gang ist verschlossen, aber ich sehe keine Monster, die ihn bewachen. Ja, kurz gestreckt, Entschuldigung. Ich muss mich noch weiter umsehen. Die Wächter, die ist, der Wächter hat ein Monster nach Orpharim geschickt. Vor allem ist es ein schneller Hit das ist voll geil. Oh, ich schreien so eben. Ja, da bringt er gar nichts. Wenn ich den Questtext richtig deute, schwärmen die Insekten aus, weil der Wächter des vierten Ouroboros tors nicht hier ist, um sie aufzuhalten. Aber wenn ich den Wächter nicht erledige, kann ich den Korridor durch dieses Tor nicht betre betreten. Da steht, der Wächter sei zu also Orfer im Himmelsfestung gegangen. Wenn ich dort ein paar Quests absorbiere, werde ich dem Wächter des Tors bestimmt begegnen. Auf geht's zur Orphar im Himmelsfestung Festung und den Quests. Bin ich ja gespannt, wie es weitergeht. Der im Himmelsfest. Okay, ja, das ist diese Map. Ich muss wirklich mal diese ganzen Questmarker abklappern hier jetzt. Aber nicht den hinten, weil der hinten ist aus dem Grund da. Brauche ich nicht. Klar, ah, yeah, ich wusste, dass ich den Delta-Dübchen noch treffen. Ah ja, boss status stimmt leider 2 bei. Ja kommt, Damage los must Okay. Waffen weg, dann hilfst du nicht so gut. Zeta Muga, was ist Ah, das ist der fette Klaps. Alright, aber da frisst du dann nicht so gut. Mini-Boss zu gehen relativ schnell zu Ah, jetzt habe ich keine Also keine Api Ich bin ziemlich sicher, dass das Ding der Wächter der vierten Oroboros-Tors war. Wahrscheinlich wurde er vom Monster beschädigt, wo er sein Dasein ins sich hier feierte. Das war es jetzt, wo der Wächter zerstört ist. Könnte das vierte Tor offen sein, das sollten wir nachsehen, weil wir haben jetzt hier Metallplatte bekommen. Das kann natürlich möglich sein. Dann machen wir das doch mal. Ich habe irgendwas gelesen von der Phase, dass der keinen Damage nehmen kann, aber. Jetzt gar nicht vor. Okay, anscheinend. Es ist offen. Entschuldigung, ich lese es gleich. Jopp, anscheinend war das Questmonster eben der Wächter des Tores. Jetzt wollte ich dieses Tor weiter offen. Gut, rein, Zeit einzugehen. Okay, anscheinend. Ist das ziemlich das Ende vom Kapitel dann? Oder so? Vielleicht noch nicht. Wir haben ja noch die ganze Entity, die uns erwartet eigentlich. Wurde das Gebiet auf die Singularität, Anzahl der Ebenen 7. Oh Alter. ist wirklich das Ende, so wie es klingt. Wir kommen nachher zu einem Titel deines Vaters. <lacht> Wobei wir können noch die äh, Bonus-Ding machen anscheinend. Mit Yui. Dieses Level-Design ist vom DLC 1 angelehnt. Ja, jetzt müssen aber alle weg sein Ich wollte gerade zeigen Natürlich, ich habe vergessen, dass der mich 10 Kilometer durch die Wand angreifen will Logisch So, habe ich sie jetzt? Nein, jetzt sind die natürlich wieder gespawnt. Bitte. Boah, ich hasse das gerade. Jawohl, endlich. Und dann... Okay, dann sind es noch Heilputze. Ah ja, stimmt, ich habe im Moment so viele Heilputz. noch. Ich vergesse immer, dass ich nicht so viel mitnehmen kann. Ich muss die mal im Moment noch anschauen. Ich ihn die nie aus, deswegen aber eigentlich kann ich das nichts. Ist auch nix. So, nix. Jetzt habe ich wieder so viele Leben und ich weiß nicht wieso. Das ist das sind keine meiner Skills. Boah, wow, dieser Frostwind ist mühsam. Man kann durchgehend Damage machen, aber ist halt schwer. Okay, das ist der Key. Jetzt machen es aber schwieriger mit dem Ausgang. Nope. Das ist zum ersten Mal richtig tricky. Ja, aber... Dachte mir gerade, diesen zackigen Korridor bin ich noch nicht runtergelaufen. Okay, Ebene 2. Das ist das, was ich mal rausgefunden habe, dass dieser Angriff, den ich mit dem Combo-Ding mache, 50 AP weniger braucht. Wenn ich da aber meinen. Ah, meinen ultimativen Skill da reinklatsche. So, ich würde eigentlich das machen. Leck mich. Da meinen äh, Eclipse kostet er halt trotzdem noch 100 statt 150. Deswegen ist es auch nicht so gut. Ich gehe mal kurz hier überall halt gucken. Diesen wissen, dass dieses Gebiet eine Niete ist. Hier wieder rauf. Da ist eine Help? Also Help? wir gehen. Gehen wir mal schauen, was da ist. Ich will ja eh noch hoch zuerst. Nix, gut. Da ich. Ja, besser diese Plasma-Dinger. Das ist alles angehen. Okay, der Krieger will nicht kämpfen. nicht mal der Key. Da ist das Gate. Okay, das ist gut zu wissen und es wird bewacht. Okay, dieser Dungeon wird echt mühsamer. Einfach so mal loszuwerden. Kurz warten, denn der Damage ist ja nicht so schlimm, nur das Warten ist halt immer Oh das sind mühsam, verdammte Scheiße, was geht denn hier ab? Ja, und du bist auch nicht besser, Dreckschwein. Aber mit denen hatte ich auch schon mehr Probleme, das weiß ich. So, jetzt geht ich einfach mal durch hier. Haben mal diese Plasma-Kurier da weg. Dann diese Kanonen hier. Dann die letzte Kanone noch. Jetzt müssen wir die zwei Clothes heilen, das ist noch ein Gegner, okay. Ah, du ja. Alter! Richtiger Boss Rush hier los. Okay, ich sehe da eine Kiste, da gehen wir ersetzen. Okay, langsam müsste ich echt mal alles einfach wegputzen, was ich hier sehe. So, direkt zwei weggenommen. packe ich nämlich genug AP. Scheiß auf Damage, schaut euch toll all, auch noch was aus, nämlich kirken das ist gut. Okay, und jetzt muss ich noch mal kurz zurück, für die andere Küste. Ist riesig. Ich glaube nicht, dass ich hier alles einsammeln werde. Wenn ich den Ausgang finde, bin ich weg. Es hilft zwar schon, dass ich die Items habe, aber das ist zu viel hier. Ist zwar schade, aber... Dann sind so viele Statuseffekte, die hier reinkommen auf einmal, das ist nicht zu viel alles. Also die machen nicht mal was und trotzdem muss ich wegen den auf meinen Ausgang verzichten. Der da? Ne. ein Plasmageist greift mich hier an. Ein Scheiß greift mich hier an, Alter. Ja, ich glaube, ich bin bei 50 etwa, weil ich ja noch etwas wegschneiden muss, aber trotzdem. Corrupted Entities brauche ich nicht. Da ist eine Kiste. Ich hasse die Fernkampffechte, das ist kacke. Ich muss mal meinen äh, Boost ein bisschen nutzen jetzt. So. Ah, wir haben den Schlüssel schon, nice. Er ist einfach alles kaputt hier Scheiß machst du Junge Klappt ganz gut <lacht> Ich weiß nicht, ob die random generiert sind direkt da, wo ich hinlaufe. Ich glaube, die Map wird schon vorhin fertig gemacht. Und die Raumverteilung hier war gerade sehr interessant. Also diese Rauminstallation die sieht sehr interessant aus von diesem Winkel. Das Ding. Ich denke, man für alle sind die Fresse mit Eclipsen. Habe ich jetzt gerade zwei neue bekommen, die müsste ich mal anschauen kurz. Naja, es sind alle nur ein bisschen Leben gegangen. Es könnte eben da um die Ecke sein, das ist das Problem. Das ist nicht gut. Und irgendwann, wenn ich dann das Ding habe, kommt jetzt noch so: Ja, da ist noch ein Wächter, der ich gesehen habe. <lacht> Deswegen kommst du nicht raus. Ich hab die Schlüssel noch nicht. Okay. Stimmt. Das stimmt, ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Hm. Also ich muss dem Hakenkreis nach Süden für den, den Ausgang. Ist schon mal gut zu wissen. Ich suche jetzt eigentlich nur noch eine Kiste auf der Map. Da ist eine Kiste. muss ich glaube ich da hoch war das Hackkreuz jawoll und jetzt da runter da war es glaube ich aber nicht ganz darunter oder doch da ne macht er nicht leckt mich nicht ciao Über 20 äh, fern, äh, von diesen ewigen Kriegern aus diese scheiß Fernwächter. Ganz ehrlich. Auf die Kackviecher kann ich so verzichten. Stellt mir für, für mir aus 10 von diesen Wächtern hin, aber lasst mir die Fernkampfdinger weg. Also diese ewigen Krieger. Ziemlich so egal, aber. Oh, die Spinne ist voll hässlich korruptet So, ich gehe mal nach oben zuerst. Mäßigung Gürtel. Das macht so nichts aus, diese 180 kp. Und LP. Ja, diese Generation hier ist nicht so geil. Also die, die Map-Generierung ist nicht so. Geil. Dabei sieht alles gleich aus. Ich weiß nicht, was die Männer für ein Problem haben, aber ich habe auf jeden Fall den ausgenutzt. Der wird nicht fortschrittlich geladen, sondern er ist genau da, wo ich bin ist äh, procedurally generated glaube ich. Also prozedural. Wie weit ich komme, desto weiter wird geladen. Ne. Nah. So hier hinten ist der Ausgang. Und eine Kiste. Nice. die alle kaputt, ist mir egal. Ich hasse diese AOE-Gegner so Fick von... dich! Stimmt, da war der Schlüssel. Das ist einfach so ein Item. Der Schlüssel ist ganz woanders. das wäre voll doof gewesen. Jetzt. Aber ne, zum Glück nicht. Okay, wir kriegen für den Endraum ein Extra-Event Mit Tia sogar Aber Premiere ist nicht dabei Nur Tia Oh Das war dumm Was ist das? Es ist in der Falle Haltet ab schon, Leute Okay das sind alle. Was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Es ist eine Paralysefalle. Mist. Sie scheint nicht nach einem bestimmten Muster ausgelöst zu werden. Weicht einfach aus, wenn der Boden unter euch aufschleuchtet. Das sage ich und so, und ich weiß genau, dass das beinahe unmöglich ist. Hm. Ja, diesmal konnte ich ausweichen. Okay, Wahnsinn. Wer kann sich im Moment noch bewegen? Ha! Tier hat es geschafft. Keto, vor dir! Ja, yep, habe ich schon gedacht, dass diese Paralysefalle mir Monster angültet. Wir beide können uns das Einzige bewegen. Wir müssen die anderen beschützen. Ich bin ganz deiner Meinung. Packen wir Sand hier. Das ist jetzt Party-Change, dass ich alleine bin oder was? Oder mit hier zusammen? Ist das ein Party-Change jetzt? Wow. Okay, die sind ein bisschen höher auf dem Level. Ja. Das ist ganz angenehm. Ach, ich spam einfach rein, egal. Oh nice, der ist gut. Fuck. Okay, der haut gut Damage raus. Er frisst auch gut, das ist mein Vorteil. Ich muss mal kurz meinen Heal hochheben. Und ich gebe mir ein AP-Heal noch. Okay. Okay. Der macht zu selten was und wenn er so was macht, sollten wir einfach ausweichen vielleicht. Du? Achtung. fast schon. Nein! Okay, das ist verdammt gut. Jetzt. Nice. Boah, wow, das ist voll schwer gewesen Also schwer nicht, aber ich bin halt viel gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Gut gemacht. Wir haben es voll abgewehrt. Puh. Große Klasse. Du ebenfalls. Tia, Kirito. Anscheinend hat die Paralyse dich auch gelassen. Das hat ganz schön gedauert, was? Wer weiß, wie viele von uns gestorben wären, hätte die Paralyse uns alle erwischt. Wahrscheinlich alle. <lacht> Danke, dass ihr uns beide beschützt habt. Ich wusste, dass wir einander Schutz geben mussten. Und genau deshalb haben wir es geschafft. Okay. Wir. Wir haben es geschafft? Okay, gehen wir weiter. Ich dachte jetzt gerade, es kommt nichts <lacht> Randits, what the fuck? Okay, nice. Halt mich mal Jungs und Mäd Mädels vom. Äh, Silica? Kein Bock? in Ach dann nicht. Zwei Jungs waren falsches Motto. Ein Dolch, ja, das kann ich wenigstens, glaube ich, Silica kann hat ein Dolch. Wobei nicht mal, der habe ich ein Schwert gegeben. <lacht> Stimmt, da war ja was. Äh. Das sind ganz wenig Minusangriffe, angriffe aber dafür viel mehr Leben und AP und wie man gerade sieht, konnte ich Leben brauchen. Kristall der hab dich Kristall. Okay, so ich atme gerade vorhin ins Mikro, habe ich gesehen. Das sollte letzte dafür verstärkten Dimensionskristalle, die ich gebraucht habe. Ich sollte nun die Kanonen abfeuern können. Das bedeutet, ich kann die riesige Krümmung zerstören und zur Singularität vordringen, die ganz das Tor zum Jenseits war. Okay, ich soll jetzt im Kriegsschiff im Siobahnhorst gehen. Ah, da wollte ich hin. Egal. Stimmt, die Stadt muss man ja nicht nur bestätigen, da muss man ja noch auswählen, welchen Stadtteil. Alright, ich habe eine Nachricht. Freunde, äh, Ah, Silica ist noch bei mir. Stimmt. Filia, was will denn die? Okay. Und Yuki. Cool. Ist schon cute. Alright, wo muss ich hin? Da ist der Markt. Oh, schluck auf, da ist der Marktplatz. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Gut. Kurz, sobald es geladen hat, Liz ansprechen. Silica, eigentlich kannst du ein Dolch tragen. Du solltest eigentlich ein Dolch tragen können, ne? Und der wäre stärker. Den Helm kannst du auch haben. Okay, ich guck mal kurz, dass ich die upgraden kann, bevor sie die bekommt, weil ich ich finde es voll mühsam, denen die Items immer wegzunehmen. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal pushen, soweit ich kann. Okay, den Helm kann ich gar nicht pushen, weil Helme sind halt Helme. Es wäre so schön, einfach so ein Push Max. Okay, der Bonus ist schon gut, in dem, den dem in der Dolch jetzt kriegt von ihr. Ja, ich glaube an dich, komm. Ah, Chance auf Meister oder ist so ist einfach. Nicht ganz so hoch, aber. Ist okay, ich vertraue der macht das schon ich könnte eigentlich meinen Ellen dagger auch noch gleich also den rapier boosten ah, fuck. dann könnte ich den Arsenal noch auf, aufdrücken ja ich weiß es ist nicht ganz so spannend aber ich möchte hier eigentlich auch nichts auslassen so. ah da fehlt was, okay Meinen kann ich immer noch nicht machen, ne? Nö. Nee. Okay. Voll doof, dass ich meine Helme nicht upgraden kann. Also nur meine Sachen. Oh mal, ne, das ist doof gewesen. Halt. Okay. Also. Silica. Ich wollte nicht mit dir reden. Ah. Sorry. Ja, okay, hauptsache sie ist happy. Silica ist cool. Okay, hier ist eine Klinge. Die ist viel besser als deine natürlich. Und... Ich habe gehört, du, du bist ein Helm. Ja, so also als Healer macht es schon Sinn, mein Lieber. Gut, dann muss ich jetzt kurz gucken. Ah ja, die fällt sich sicher, ob ich es nehmen muss. Habe ich nach oben können? Cute, wie sie, wie sie schreibt. Ich mag das <lacht> süß. Okay, Asna ist auf der Marktstraße. Die müsste auch irgendwo hier rumstehen. Als Liefer, aber ich glaube, Liefer kann ich nichts geben. Der die verträgt nicht so von mir. Die mag mich natürlich nicht. Logisch, da ist Asna. Ich sehe sie. Was cool ist, ist, dass die anderen auch mitleveln jetzt. Bye, bye. Okay. Asna. Der ist schon besser als deiner. Guck mal. Kann ich jetzt sonst noch was aufdrücken hier? Nö. Ja, nee, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt muss ich kurz gucken, wo Lief war. Habe ich vorhin gerade gesehen, oder? Ja, klar. Genau. Einfach sicherheitshalber, dass ich der nicht. Ich will wissen, was die für eine Waffe hat, deswegen. Liefer! <lacht> Hallo? Oh, Moment. Danke Ciao, Asna. Ja, ich mach hier gar nichts mehr mit dir, nämlich. Ich hatte ein Schwert wie ich... Okay. Wieso eigentlich kann ich meine Rüstung upgraden, aber den Helm nicht? Okay, je mehr Scheiße ich dir bringe, desto mehr macht sie halt damit. Aber naja, wir verkaufen den Rest, den ich nicht brauche. Danke, Lisbeth, du warst super. Hallo. Ich habe hier nur eine Kiste, stimmt. Wäre ja cool, wenn man denen auch noch Talisman und so mitgeben kann. Oder Gürtel, Armreifen viel Geld habe ich eigentlich? Viel zu viel wahrscheinlich. So gut, ich gucke mich gar nicht, was ich dafür bekomme. Okay, wo ich meine. Ah, 100. Okay, es geht eigentlich noch. 200 Käse nicht so viel. Ähm, Speedy ist der Rüstungsschmied, oder? Stimmt, die heißt ja nicht mehr Rüstungsschmied, weil ich sie kennengelernt habe. wäre cool, wenn ich meinen Charakter vergleichen kann, also wenn ich jetzt Livs nehmen kann zum Beispiel, oder, ähm, hier, ich kann Silica den Kardialpanzer geben, aber ich weiß nicht, ob er besser ist für sie. Ich nehme einfach mal drei, scheißegal. Das ist der beste, den ich haben kann. Ah, ich wollte ihn nicht ausrüsten. Voll so dumm. Aber ich weiß, die haben alle Schilde Deswegen würde ich kurz gucken Die Abwehr sinkt, aber der Angriff ist höher Deswegen, das ist auch gut eigentlich Aber kann ich den Upgrade? Bitte, sag ich Bitte, Liz Jawohl, okay Also ich mache das selber äh, Nächstes Mal stehen wir dann am Kampf bereit wieder Wahrscheinlich in der Stadt drin und so Aber mal schauen Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!